Und das Idiotische ist auch wirklich, in diesem kapitalistischen System zu glauben. Wir überlassen privaten Unternehmen teilweise unsere Grundbedürfnisse, wie Wohnen, Strom, Wasser und so weiter, das überlassen wir privaten Unternehmen und glauben dann, das ist ja das, der Irrsinn, das ist Verrückte. Wir glauben dann, beziehungsweise uns wird gesagt, glauben zu müssen, dass diese privaten Unternehmen etwas für uns tun werden, für unsere Gesellschaft, für die Menschen da draußen. Das ist Bullshit. Geld regiert die Welt. Diesen Spruch kennen wir alle seit unserer Kindheit. Und wenn wir mal darüber nachdenken, was das bedeutet, dann beschleicht die meisten von uns, behaupte ich jetzt einfach mal, ein schlechtes Gefühl. Und das sicher nicht zu Unrecht. Für dieses Video habe ich mir einfach mal ein paar Gedanken zum Thema Geld gemacht, beziehungsweise Geld regiert die Welt und wie das Geld die Welt regiert. Und ich bin nun der Meinung, dass Geld in erster Linie durch Unterdrückung diese Welt regiert. Dabei gibt es unterschiedliche Ebenen, beziehungsweise unterschiedliche Formen der Unterdrückung. Und diese Form möchte ich euch gerne in diesem Video vorstellen. Aber bevor es losgeht, würde ich euch bitten, macht euren Kopf, soweit es geht, leer. Also die ganzen Dinge, die ihr über unser Wirtschaftssystem wisst, über den Kapitalismus, über das Geld, am besten jetzt einfach mal für die Länge des Videos zur Seite stellen, beziehungsweise nicht mit dem Gedanken spielen, ja, aber das war schon immer so, und das muss so sein und das kann man nicht ändern. Und wenn ihr dafür bereit seid, dann möchte ich euch in diesem Video einfach ein paar Gedanken äh, mitgeben, ein paar Denkanstöße mitgeben zum Thema Geld und Unterdrückung. Manche von euch werden jetzt vielleicht sagen, okay, klar, Geld Unterdrückung kenne ich, ich gehe arbeiten und irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig, das Geld reicht mir hinten und vorne nicht, wenn ich an die Rente denke, ähm, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt mit dem Geld, was mir dann zusteht, äh, überhaupt noch über die Runden kommen werde, ich weiß nicht, wie ich mich absichern soll, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ich werde unterdrückt. Das mag in großen Teilen leider so stimmen, aber noch bevor die Unterdrückung in der im Prinzip Arbeitswelt passiert, ja, passiert diese Unterdrückung schon ganz am Anfang unseres Lebens. Ich möchte diese Ebene als soziale Unterdrückung bezeichnen. Die Unterdrückung beginnt also nicht erst im Arbeitsleben, wenn wir Geld verdienen oder uns das Geld fehlt. Nein, nein, die Unterdrückung fängt schon an, im Prinzip, wenn wir auf die Welt kommen. Je nachdem, in welche Familie wir hineingeboren werden, also in eine ärmere Familie oder in eine reichere Familie, werden schon bestimmte Dinge, bestimmte soziale Aspekte für uns entschieden, obwohl wir noch gar kein Geld verdient haben und noch gar nicht ins Arbeitsleben eingestiegen sind. Das betrifft beispielsweise unseren Wohnort. Wo leben wir? Natürlich, wenn jemand mehr Geld hat, kann er vielleicht in einer schickeren, besseren Gegend wohnen. Jemand, der weniger Geld hat, wohnt vielleicht irgendwo in einem Wohnblock. Jetzt werden manche schon sagen, Ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Da kann man ja dann ähm, zur Schule gehen, sich bilden, arbeiten und so weiter, Geld verdienen und dann kann man ja was Besseres werden oder da rauskommen. Falsch! Leider ist genau das ganz, ganz selten möglich. Wir werden also quasi schon in unterschiedliche, ja sagen wir mal, Anfangsbedingungen hineingeboren und der eine hat es natürlich schwieriger, da rauszukommen und der andere muss da gar nicht rauskommen, weil er sich im Prinzip schon wohlfühlt da, wo er ist. Und jemand, der, wie es so schön heißt, sozial schlechter gestellt ist, also im Prinzip auch finanziell schlechter gestellt ist, hat gerade in Deutschland ganz geringe Chancen, da rauszukommen, vor allem durch Bildung. In keinem anderen Land in Europa ist es für junge Menschen so schwer durch Bildung, durch Bildungserfolg aufzusteigen wie in Deutschland. Im Prinzip werde ich also schon bei der Geburt aufgrund des Geldes einsortiert in bestimmte Klassen. Außerdem, um beim sozialen Aspekt zu bleiben, Menschen mit weniger Geld treffen natürlich komplett andere Entscheidungen als Menschen, die über mehr Geld verfügen. Wenn wir jetzt im Bildungsbereich bleiben und sagen, da gibt es draußen Eltern, die verdienen recht wenig, die müssen gucken, dass sie irgendwie über die Runden kommen, auch mit ihren Kindern, die schicken ihre Kinder zur Schule. Die Kinder könnten aufs Gymnasium gehen, aber die Eltern sagen dann, nein, das kann ich mir nicht leisten, das wird mir zu teuer, da geht das Kind zu lange zur Schule, also bleibt das Kind vielleicht auf der Hauptschule, der Realschule, wie auch immer. Und das sind tatsächlich echte Entscheidungen, wo uns im Prinzip das Geld unterdrückt, die finanziellen Mittel uns unterdrücken. Wir können bestimmte Entscheidungen nicht treffen, wenn wir nicht über eine bestimmte Menge an Geld verfügen. Ob diese Entscheidungen letzten Endes berechtigt sind oder richtig sind oder falsch sind, ist vollkommen egal. Es geht nur darum, dass uns in unserer Entscheidungsfreiheit das Geld diese Freiheit nimmt und sagt, nein, ich unterdrücke dich, wenn du zu wenig von mir besitzt quasi, dann kannst du das und das nicht tun. Faktisch, definitiv, es gibt Dinge, die man da nicht tun kann oder es gibt einfach Dinge, wo man denkt, Mensch, das kann ich nicht tun, wenn ich das Geld dafür nicht habe. Eine weitere Unterdrückung auf sozialer Ebene findet statt, wenn Menschen ja durch das Geld, durch das mangelnde Geld, beispielsweise auch Kinder, an bestimmten Dingen nicht teilnehmen können. Wenn beispielsweise die Eltern die Klassenfahrt nicht bezahlen können, dann herrscht hier wieder soziale Unterdrückung. Die Teilnahme an der Gesellschaft ist dann zum Teil nicht möglich. Und dann gibt es leider noch einen weiteren sozialen Aspekt, der irgendwie auch durch das Geld hinzukommt. Das ist nämlich Anerkennung bzw. Status. Ganz einfaches Beispiel, das eine Kind kann sich keine Klamotten von der und der Marke leisten. Also wird es zum Teil sozial ausgegrenzt, aus anderen Gruppen beispielsweise. Ich weiß, das ist noch ein sehr geringes Übel, aber es ist trotzdem da, bedingt durch das Geld. Und das setzt sich natürlich auch im Alter später fort. Wir orientieren uns irgendwo in diesem ja, kapitalistischen System auch an Status, an dem, was der andere konsumiert oder was ich konsumiere. Wenn ich eben ein Handy dieser Marke habe oder ein Auto dieser Marke, dann gehöre ich zu einer gewissen ja, Gruppe, Klientel, wie auch immer man das nennen mag. Es ist sozialer Status und dieser soziale Status wird eben auch durch das Geld bestimmt. Aber bevor wir zum Arbeitsleben kommen, gibt es noch andere Bereiche, in denen uns unsere finanziellen Mittel, also das Geld, sozial unterdrückt. Ich habe ja bereits angedeutet, je nachdem, über wie viel Geld man verfügt, trifft man sehr wahrscheinlich andere Entscheidungen. Und bereits als junge Menschen, als junge Erwachsene, müssen wir uns darüber Gedanken machen, ja, welchen Job nehme ich denn später an? Denn es geht ja nur ums Geld am Ende. Es geht ums Geld verdienen. Irgendwie muss ich über die Runden kommen, irgendwie muss ich mich absichern, ich will ja nicht am Rande der Gesellschaft leben, ich will ja nicht ähm, asozial sein, schmarotzen, Ja, sowas wird den Menschen auch immer gerne vorgeworfen, wenn sie nicht arbeiten oder arbeiten können. Tja, und dann treffen wir Entscheidungen, die allein aus der Unterdrückung durch das Geld heraus entstanden sind. Viele von uns überlegen schon als junge Menschen, welchen Job kann ich denn überhaupt ergreifen, welcher Job... Verschafft mir ein Leben, so wie ich es mir vorstelle. Welcher Job gibt mir so viel Geld, wirft so viel Geld ab, wie ich es mir vorstelle, dass ich es zum Leben benötige? Und diese Gedanken wären komplett andere, wenn wir uns mal kurz vorstellen, es gäbe gar kein Geld, beziehungsweise jeder hätte gleich viel Geld oder man hätte einfach genug Geld, jede Menge Geld und müsste sich diese Fragen nicht stellen. Aber das mangelnde Geld, das fehlende Geld, zwingt uns im Prinzip dazu, uns diese Fragen zu stellen. Und wer sich dafür entscheidet, einen Job anzunehmen, der einem Spaß macht, der einem gefällt, der einen erfüllt, der hat vermutlich letzten Endes das Nachsehen, weil er weniger verdient als Menschen, die sich sagen, ach, mir ist es egal, was ich arbeite, ich muss da nicht glücklich und zufrieden sein. Hauptsache, das Geld stimmt. Und gerade diesen Punkt der sozialen Unterdrückung finde ich einfach ja extrem. Wenn man sich mal überlegt, wie früh wir schon abhängig sind vom Geld, wie früh wir schon unterdrückt werden durch dieses Geld oder durch den Mangel an Geld und welche verzweifelten Entscheidungen wir teilweise dadurch treffen müssen. Und genau diese verzweifelten Entscheidungen sagen meiner Meinung nach schon sehr viel über unser Wirtschaftssystem aus, wie das abläuft, wie das aufgebaut ist und worauf es dort am Ende ankommen wird, wenn schon die Bedingungen, die Voraussetzungen bei den Kindern, Jugendlichen und so weiter so geschaffen werden, so geprägt werden, so unterdrückt werden natürlich auch. Was passiert dann? Was kommt dann dabei raus? Was für eine Wirtschaft? Im Prinzip kann das ja nicht viel Gutes bedeuten und die Unterdrückung wird sicherlich mitgenommen. Die nächste Ebene, die ich ansprechen möchte, ist die finanzielle bzw. wirtschaftliche Ebene. Hier geht es mir in erster Linie um die Arbeitswelt, um die Wirtschaftswelt, unsere finanziellen Möglichkeiten, aber auch die Möglichkeiten der Wirtschaft. Und wir alle kennen natürlich diese Sprüche, du machst eine Ausbildung oder gehst studieren, hast dann was Handfestes, gehst dann arbeiten, gehst dann hart und fleißig arbeiten, verdienst dann natürlich, weil du hart und fleißig arbeitest, viel Geld, kannst dir dann ein schönes Leben leisten und alles ist gut. Das Ganze ist natürlich einfach nur eine Lüge, um die Menschen dazu zu bekommen, jeden verdammten Job anzunehmen und irgendwie Geld zu scheffeln. Und das Ganze klingt auch immer so schön nach Gerechtigkeit. Wenn du Leistung bringst, wenn du hart und viel arbeitest, kannst du dir auch verdammt viel dafür leisten. Und das ist absoluter Blödsinn, das stimmt nicht. Wenn das so wäre, dann würde man heutzutage beispielsweise die Pflegekräfte nicht beklatschen, diese Menschen wären dann stinkreich in so einer Wirtschaft, wenn das stimmen würde. Da draußen gibt es so viele Menschen im Moment, die sich den Arsch aufreißen, damit sie irgendwie über die Runden kommen, die Tag für Tag, Stunden über Stunden über Stunden arbeiten und trotzdem auf keinen grünen Zweig kommen. Unser gesamtes Wirtschaftssystem hat überhaupt nichts mehr mit Gerechtigkeit und Leistung zu tun. So eine Zeit hat es im Prinzip noch nie gegeben höchstens illusorisch nach einem Weltkrieg beispielsweise oder nach anderen großen Katastrophen, wo im Prinzip alles brach liegt und ja, tatsächlich jeder es schaffen kann, wenn er anpackt, irgendwie aufzusteigen. Aber in dieser Wirtschaft von heute ist sowas einfach nicht mehr möglich. Natürlich gibt es immer noch Leute, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und vielleicht etwas schaffen können. Ja, aber das heißt nicht automatisch, dass alle Menschen, die hart arbeiten, viel Leistung bringen, gerecht bezahlt werden und auch davon anständig leben können. Und genau deshalb gibt es hier eine finanzielle Unterdrückung der Menschen. Sie werden schlecht bezahlt, sie werden ausgebeutet. Im Prinzip sind wir Sklaven der Arbeit bzw. Sklaven des Geldes, dass man uns da irgendwie vor die Füße wirft. Aber auch die Wirtschaft wird durch diesen kapitalistischen Gedanken, immer mehr Vermögen, immer mehr Geld anzuhäufen, unterdrückt. Wie gesagt, geht es schon lange nicht mehr um Leistung. Es geht aber auch schon lange nicht mehr um Qualität beispielsweise. Es geht wie gesagt nur noch um Gewinne. Und das Ganze geht in so eine absurde Richtung, dass es vollkommen egal ist, wie diese Gewinne erwirtschaftet werden. Also es geht überhaupt nicht mehr um Leistung und um einen echten Gegenwert. Wenn wir uns beispielsweise die Finanzmärkte anschauen, dann wird dort Geld gemacht, nicht mit Leistung, sondern mit Erwartungen. Ja? Wenn irgendwie ein Unternehmen, ein großes Technologieunternehmen, ein neues Produkt rausbringt, noch bevor das Produkt ähm, tatsächlich auf dem Markt ist, gehen die Leute schon los und kaufen vielleicht dann irgendwelche Aktien. Ja? Und dann steigen dann die, die Papiere und äh, die Leute verdienen dann wahnsinniges Geld damit. Da wird Geld verdient ohne, ja, ohne echte Leistung im Prinzip. Auf dem Finanzmarkt wird in erster Linie... Geld aus Erwartungen generiert und die Erwartungen, ja, die stützen sich auf andere Erwartungen. Das ist total verrückt, aber im Prinzip ist das nichts anderes als ein Glücksspiel. Und jetzt werden sicher wieder gleich welche kommentieren, ja, aber hätte man da und da so viel investiert, dann hätte man jetzt so und so viel Geld und das ist doch alles relativ sicher. guck dir mal die letzten Jahre und die letzten Zahlen an. Natürlich, ich kenne diese Jahre, ich kenne diese Zahlen, aber verdammt nochmal, was da passiert, ist absolut unschön. Hier werden Menschen in den finanziellen Ruin getrieben, die sich jeden Tag durch harte Arbeit den Arsch aufreißen und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die einfach nur irgendwo ihr Geld hinschmeißen und plötzlich vermehrt sich das Ganze. Und das vermehrt sich oft auch nur dadurch, dass irgendwo andere Menschen darunter leiden, beispielsweise schlecht bezahlt werden oder anders ausgebeutet werden, damit dann irgendein großer Konzern Geld ausschütten kann. Und das ist eben die Unterdrückung der Wirtschaft, der Ökonomie. Es zählt nicht mehr die Leistung, es zählt nicht mehr das Produkt. Es zählt einfach nur noch, wie viel Kohle du am Ende machst, wie viel Geld du am Ende machst, was für Gewinne du verzeichnen kannst. Und das natürlich auch sehr gerne auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt. Und eben diese Unterdrückung durch das Geld Immer mehr und mehr anhäufen zu müssen, anhäufen zu wollen, damit man irgendwie noch ja, an der Spitze steht, damit man irgendwie noch Teilhabe hat an diesem ganzen System. Diese ganze Unterdrückung führt eben dazu, dass wir so einen Blödsinn da draußen haben wie billig Fleisch, billig Klamotten, billig Elektronik und so weiter. Alles Dinge, die im Prinzip so niemand braucht, sich nie jemand gewünscht hat, aber das Geld ja, verleitet uns dazu, quasi es zwingt uns dazu, diesen Blödsinn zu produzieren. Wir haben also eine Wirtschaft, die komplett abhängig ist und unter Druck steht von diesem Geld. Und das ist eben das Tragische, dass hier ja Vernunft, Verstand ähm, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es das heißt ja immer so schön, ja, der freie Markt, der darf dann alles oder er regelt alles. Das ist absoluter Bullshit. Das einzige, was da geregelt wird, sind die Gewinne der Konzerne. Und es führt natürlich, das Ganze führt natürlich so weit, dass die kleinen Unternehmen, die kleinen Geschäfte auch, auch in den Innenstädten beispielsweise, ja irgendwann zugrunde gehen. Denn das Ganze ist darauf ausgerichtet, auf große Mengen, auf große Umsätze und nur diejenigen, die eben das liefern können, in großen Mengen, mit großem Umsatz, die kommen am Ende durch. Wir opfern im Prinzip alles dem Geld. Es ist vollkommen egal, wer welche Leistung bringt, es ist vollkommen egal, wie spekuliert wird, welche Blasen sich da irgendwo bilden, Hauptsache es wird Kohle gemacht. Und das Ergebnis des Ganzen ist natürlich, dass am Ende eigentlich nur noch wenige große Konzerne irgendwie diese Welt wirtschaftlich leiten, wirtschaftlich führen. Und das führt mich zur nächsten Ebene der Unterdrückung, nämlich die politische Unterdrückung, beziehungsweise das Geld, unsere finanziellen Mittel, unterdrücken die Politik. Ich habe es ja im Prinzip schon angesprochen. Es sind die großen Konzerne, die diese Wirtschaft, diese Wirtschaftswelt führen und lenken. Und am Ende sind es auch die großen Konzerne, die die Politik in den einzelnen Ländern bestimmen, beziehungsweise zumindest mitbestimmen. Und wenn einige wenige Konzerne die Politik bestimmen und nicht das Volk, gerade in einer Demokratie, dann wissen wir, auch hier geht es um Unterdrückung. Hier wird im Prinzip das Volk unterdrückt, die Stimme des Volkes wird unterdrückt und es wird alles nur für diese Konzerne und für die Wirtschaft getan. Und genau das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten mehr als deutlich gesehen, auch bei unserer Bundesregierung, wenn wir sehen, wie sich ja, Teile der Politik einfach verkauft haben. Dazu habe ich ja bereits einige Videos gemacht. Und wenn dann beispielsweise große Spenden von Unternehmen kommen, also Geld von Unternehmen direkt in der Politik fließt, dann wird natürlich auch geschaut, wie kann man diesen Unternehmen entgegenkommen. Denn sonst kommt später, vielleicht in Zukunft, kein Geld mehr von diesen Unternehmen, wenn man nicht Politik betreibt, die diesen Unternehmen eben beliebt. Ja, und wenn wir uns gerade Deutschland anschauen, dann sehen wir ja, dass Politik nicht für das Volk gemacht wird, sondern eben für die Wirtschaft. Wenn wir uns beispielsweise die letzten 16 Jahre der Merkel-Regentschaft anschauen, dann sehen wir, dass ja drängende Probleme, die dieses Land hat, die dieses Volk hat, die diese Menschen haben, nicht angegangen wurden. Warum gab es in verdammten 16 Jahren keine Rentenreform? Warum ist die Digitalisierung nicht entsprechend vorangeschritten in den letzten 16 Jahren, wie man uns das versprochen hat? Diese Krise jetzt im Moment zeigt uns doch, wie wenig in den letzten 16 Jahren passiert ist. Warum haben wir nicht ausreichend Pflegekräfte da draußen? Warum wurde auf diese ganzen Themen nicht eingegangen? Warum hat man sich da nicht wirklich richtig drum gekümmert? In 16 verdammten Jahren. Aber man hat es natürlich immer wieder geschafft, den großen Konzernunternehmen Steuergeschenke zu machen. Und natürlich hat man immer dafür gesorgt, dass sich die Unternehmen in diesem Land finanziell wohlfühlen. Vor allem und in erster Linie die großen Konzerne. Wenn es aber um die Menschen da draußen geht, dann heißt es immer nur, ja, kümmert euch irgendwie privat darum, kümmert euch privat um die Rente, kümmert euch privat um Gesundheit und um die ganzen anderen Dinge. Das passt dann schon irgendwie. Und das kommt dann von Menschen, die im Jahr ein sechsstelliges Jahresgehalt beziehen aus unseren Steuergeldern und nebenbei noch wahnsinnige Einkünfte haben teilweise, ja, die dieses Gehalt um das Vielfache übersteigen wir sehen also auch hier, Geld nimmt einen großen Einfluss auf unsere Politik. Im Prinzip habe ich auch irgendwo das Gefühl, es ist weniger die Demokratie, es sind weniger die Menschen, die tatsächlich diese Politik hier ja, ähm, voranbringen und tatsächlich am politischen Leben und Diskurs teilhaben. Und es sind mehr die Konzerne, das Geld, der Kapitalismus, das bestimmt, wie politisch in diesem Land agiert wird. Und die ganze Einflussnahme des Geldes, gerade im Kapitalismus, geht dann eben so weit, ja, dass dieser Kapitalismus wir sehen es beispielsweise in den USA, auch Leben fordert am Ende, wenn Menschen beispielsweise sich keine Gesundheitsversorgung leisten können, wenn zehntausende Menschen beispielsweise in den USA sterben, weil sie nicht ausreichend oder gut genug versichert sind. Dort müssen sich Menschen die Frage stellen, kaufe ich mir diesen Monat was zu essen oder kaufe ich mir diesen Monat mein Insulin. Und wenn ich das Insulin diesen Monat nicht bekomme und ich brauche es, dann werde ich sterben. Und das sind am Ende politische und wirtschaftliche Entscheidungen, die im Prinzip durch das Geld, durch das Gewinne machen, Vermögen anhäufen, unterdrückt werden. So, und wenn wir uns diese drei Ebenen jetzt einmal anschauen, müssen wir uns die Frage stellen, wozu führt denn das Ganze? Kann man das vielleicht irgendwie abschließend zusammenfassen, dass man sagt, das ist jetzt das Ergebnis dieser einzelnen Bereiche? Selbstverständlich kann man das natürlich auch zusammenfassen, denn es gibt Zahlen, die zeigen, was diese Unterdrückung durch das Geld letzten Endes bedeutet. Diese Unterdrückung bedeutet, dass sich das Geld an bestimmter Stelle sammelt. Also, dass viele Menschen, die meisten Menschen auf dieser Welt, gar nichts davon haben von diesem Reichtum. Aber einige wenige, um genau zu sein, etwas mehr als 2000 Milliardäre auf dieser Welt, besitzen mehr als über 60 Prozent, die unteren 60 Prozent der Weltbevölkerung. Und das ist genau das Problem in einer Welt, in der es, wie ich schon sagte, nur darum geht, Geld zu scheffeln, Vermögen zu scheffeln, egal wie, egal ob das überhaupt echt ist oder nicht echt, ob das an irgendwas gebunden ist oder nicht. Scheißegal, Leistung zählt nicht, der Leistungsgedanke zählt nicht, Gerechtigkeitsgedanke zählt nicht, es geht nur noch um die nackten Zahlen. Und ich persönlich komme da noch zu einem weiteren Fazit. Ich sage nämlich, beziehungsweise ich behaupte, dieses ganze System, dieses ganze kapitalistische System, beziehungsweise auch dieses ganze Geldsystem und die Unterdrückung dadurch, führt seit ja, mehreren Jahrzehnten schon dazu, dass wir uns als Menschen, dass wir uns als Menschheit langsamer weiterentwickeln, als wir uns entwickeln könnten. Wie kann das sein? Wir haben doch so viel Kohle, es geht uns doch so gut, da draußen entstehen Städte und die wachsen in die Höhe und da gibt es Wolkenkratzer in Shanghai, in Hongkong, in Singapur, in London. Guckt euch doch mal an, was da in den letzten 20 Jahren passiert ist. Das ist doch Fortschritt, das ist doch super. Nein, es ist nicht, das ist Bullshit. Diese ganzen Glaspaläste da draußen haben mit Fortschritt überhaupt nichts zu tun. Das sind keine ähm, öffentlichen Schulen, Universitäten, das sind keine Krankenhäuser. Das sind oft nur irgendwelche Banken und Versicherungen. Und dann glauben die Leute, hey, guck mal da, Fortschritt. Natürlich gibt es auf dieser Welt Fortschritt. Natürlich wird geforscht, natürlich wird sich weiterentwickelt. Aber es gibt so viele Bereiche, die meiner Meinung nach stillstehen, einfach nur, weil an diesen Bereichen Geld gemacht wird. Und nicht investiert wird, solange das Ganze läuft. Ein ganz einfaches Beispiel, Automobilbranche. Wir könnten meiner Meinung nach schon seit Jahrzehnten mit Elektroautos oder anderen Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Machen wir nicht. Das Geld unterdrückt uns. Das Geld unterdrückt politische Entscheidungen, das Geld unterdrückt wirtschaftliche Entscheidungen. Das heißt, man muss ja nicht investieren. Warum sollte man in irgendeine neue Technologie investieren, wenn die alte doch noch in Ordnung ist, zum Geld machen? Nicht in Ordnung, was die Umwelt angeht, nicht, die Ordnung, ähm, was, nicht in Ordnung, was Effizienz angeht. Nein, es ist absolut in Ordnung, beispielsweise den Verbrennungsmotor weiterhin am Leben zu erhalten. Einfach nur, damit die Unternehmen nicht umsteigen müssen, damit die Unternehmen nicht investieren müssen. Und so wird weiterhin Geld gemacht. Denn schließlich kann ja immer noch mit diesen Autos jeder von A nach B fahren. Und dann sorgt man auch gleichzeitig noch dafür, durch irgendwelche Geschichten wie Kinder, die in irgendwelchen Minen arbeiten und anderen Bullshit, dafür, dass weiterhin dieser Stand, dieser Fortschrittsstand gehalten wird und sich nicht weiterentwickelt wird. Und irgendwie kommt komischerweise niemand darauf, dass diese milliardenschweren Konzerne, die eigentlich diese Welt führen, ja dafür sorgen könnten, dass eben keine Kinder in Minen arbeiten und dass diese Konzerne dafür sorgen könnten, dass sie wissen, woher sie ihr Material beziehen. Natürlich würde das funktionieren, aber so weit denken ja viele Menschen gar nicht. Dann wird gleich auf die, ja, auf die Zukunft, auf den Fortschritt geschimpft, der ist ja nur schlecht, der ist ja nur böse, der kostet ja nur Geld. Das Gleiche mit dem Strom. Wir könnten unseren Strom auch wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten anders produzieren. Hätten wir anders investiert, hätten wir uns anders entschieden. Nicht unterdrückt durch das Geld und durch das Gewinne machen, sondern mit Vernunft und Verstand und eben Geld bzw. Ja, unsere Energie, unsere Kraft dorthin gesteckt, wo sie benötigt wird. Und dann hätte man sich dort weiterentwickeln können. Dann müsste man nicht von heute auf morgen irgendwelche Atomkraftwerke abschalten. Nein, das wäre nicht notwendig. Und wir müssten nicht noch heute Kohle verbrennen, Rohstoffe, die wir nie wieder zurückbekommen, damit wir Strom produzieren. Aber man kann ja nicht in diesem Wirtschaftssystem privaten Unternehmen sagen, sie sollen doch bitte in Fortschritt investieren, wenn dieser Fortschritt sich nicht sofort auszahlt oder zumindest abzusehen ist in naher Zukunft, dass man damit irgendwie Konkurrenz überholt und dann doch das große Geld damit macht. Und das sind für mich die Punkte, wo diese ganzen drei Ebenen einfach zusammenkommen und wo man einfach sieht, wo man sehen kann, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dass uns dieses komplette Wirtschaftssystem, dieses Geldsystem in unserer Entwicklung als Menschheit hemmt. Warum wurde nicht noch mehr in Gesundheit investiert? Warum haben wir generell schon vor der Krise zu wenig Pflegekräfte? Ja, ganz klar, weil die keine Kohle abwerfen. Warum hat man sich nicht um eine Rente, äh, Rentenreform bemüht? Ganz klar, weil man dann ja wahrscheinlich mehr Geld ausgeben müsste. Wir haben seit Jahrzehnten eine Politik des Stillstands. Die letzten 16 Jahre Merkel-Regierung waren nichts anderes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 das ergibt keine Gewinne. In diesem System geben nur Gewinne Gewinne. Wir müssen gucken, beziehungsweise die Wirtschaft wird natürlich darauf achten, diese Unternehmen werden darauf achten, so viel Gewinne und Kohle wie möglich zu machen. Und da passt es einfach nicht, irgendwo sehr viel Geld zu investieren, um dann ähm, fortschrittlich zu werden. Und vielleicht noch ein Beispiel, das mir auch vor Jahren die Augen ein bisschen geöffnet hat, war diese Ice Bucket Challenge. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, ALS, dass an dieser Krankheit geforscht wurde, dass viel mehr geforscht wurde, lag eben an dieser Challenge und dass da sehr viel Geld zusammenkam. Und ein, zwei Jahre danach haben Menschen, die daran eben geforscht haben, gesagt, Mensch, durch dieses ganze Geld sind wir ja quasi Jahrzehnte ähm, ja nach vorne gespült worden. Einfach, ja, haben wir einen riesen Fortschritt gemacht. Aber der Punkt ist, die haben nicht durch das Geld, nicht durch die Scheine, nicht durch die Münzen diesen Fortschritt gemacht, sondern durch die Möglichkeiten, die dadurch entstanden sind, die ihnen aber vorher verwehrt wurden. Und das ist genau das Problem. Es hat uns Menschen ja bei der Erforschung dieser Krankheit nichts gefehlt, auch Jahre davor nicht. Aber das Geld hat gefehlt. Und das ist auch das Problem, dass auch diese Unterdrückung, der wir die ganze Zeit ausgesetzt sind, nicht Verstand, nicht Vernunft entscheiden, wo geforscht wird, wo geforscht werden muss, wo sich ja die Entwicklung durchsetzen muss, wo wir uns weiterentwickeln müssen, sondern es entscheidet lediglich noch das Geld, das Vermögen, wo dann Entwicklung stattfindet. Und das ganz Schlimme daran ist, wenn private Menschen, Privatpersonen, Konzerne entscheiden am Ende, wo das Geld hingeht und was tatsächlich weiterentwickelt wird. Und das ist ganz gruselig. Es kann ja nicht sein, dass in einer Demokratie, in einer ja, großen Weltbevölkerung, ähm, die ja irgendwie alle ein Mitspracherecht haben in der Entwicklung dieser Welt, dass dort nur einzelne, vereinzelte Menschen dann entscheiden, wo es lang geht, und zwar die, die dann jede Menge Geld besitzen. Also unsere ganze Welt, unsere ganze Wirtschaftswelt da draußen, unsere Wirtschaftsordnung, beugt sich im Prinzip einfach nur der Unterdrückung durch dieses Geld. Es geht überhaupt nicht um Vernunft, Verstand, Gerechtigkeit, diese Dinge. Tja, und dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn die Welt dann so aussieht, wie sie eben aussieht. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage zum Schluss, wie kommen wir da wieder raus? Was können wir da machen? Wir können natürlich weiterhin auf die Reichen, auf die Konzerne, auf die privaten Unternehmen hoffen, dass die sich vielleicht irgendwann besinnen und sagen, hey, man kann auch zu viel Geld haben. So viel brauchen wir gar nicht. So viel Vermögen brauchen wir gar nicht. Ich brauche ja gar nicht 20 Autos in der Garage. Ich brauche ja gar nicht fünf Villen. Mensch, ich könnte das ja quasi abgeben oder dafür sorgen, dass ich vielleicht gar nicht erst so weit komme, sondern dass andere Menschen auch davon profitieren. Ja, da können wir, glaube ich, lange drauf warten. Wir können natürlich darauf hoffen, dass die Politik irgendwann zur Vernunft kommt und sich für die Menschen einsetzt und nicht für die Konzerne und für die Unternehmen, dass sich die Politik für die Umwelt da draußen einsetzt und dass wir nicht am Ende irgendwann ja, gegen unsere Umwelt kämpfen müssen, damit wir noch am Leben bleiben. Aber so wie es im Moment aussieht, gerade auch in Deutschland aussieht, wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, im Prinzip haben wir da draußen eine verkaufte Politik. Was sollen wir von dieser Politik denn dann erwarten? Ein weiterer Punkt, den wir vielleicht endlich mal angehen sollten, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Mit diesem Grundeinkommen hätten wir zumindest die Möglichkeit, aus dieser, ich sag's es jetzt mal, Basisabhängigkeit rauszukommen vom Geld, dass eben der Staat ins Leben nicht gleich schon unter, durch die Unterdrückung des Geldes bestimmt ist, nicht gleich ähm, das Geld entscheidet, wie wir uns entscheiden letzten Endes, sondern dass wir einen finanziellen Puffer haben, eine finanzielle Basis, von der aus wir, im Prinzip alle mehr oder weniger gleich sein könnten, einen ähnlichen oder gleichen Start ins Leben, ins Leben haben könnten. Und dann gibt es am Ende noch einen weiteren Punkt. Wir könnten natürlich auch das Geld abschaffen. Bevor ihr jetzt hier alle vom Stuhl fallt, natürlich könnte sowas nicht von heute auf morgen passieren und die meisten von uns würden sowas gar nicht mehr erleben. Also ganz ruhig. So, genug gequatscht. Ich habe jetzt quasi meine Gedanken zu diesem Thema ja über euch ergossen. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video, mit meinen Gedanken irgendwas anfangen. Vielleicht konnte ich ein paar Denkanstöße geben. Vielleicht sagt ihr, okay, da sind ein paar Themen jetzt gerade aufgekommen, die interessieren mich noch mehr. Da muss ich mal nachforschen. Ich bitte darum, macht das sehr gerne. Informiert euch einfach über die Themen, auch wenn es zu bestimmten Punkten, ähm, wie ich auch feststellen musste, leider sehr wenig Informationen gibt. Weil offensichtlich so eine Denke ähm, nicht ja ähm, weit verbreitet ist vielleicht oder nicht gewünscht und nicht gewollt ist. Aber es gibt natürlich da draußen jede Menge Informationen. Informiert euch, macht euch selbst Gedanken zu diesen ganzen Themen und ich bin natürlich sehr gespannt auf eure Kommentare. An dieser Stelle sage ich wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bleibt weiterhin vernünftig.